Willkommen bei CELO. CELO bietet dir die Möglichkeit, deine eigene Lernmethode zu finden. Kurse, Artikel und Aufgaben helfen dir dabei. Wenn du ein Thema selber erarbeiten willst, eignet sich dafür der Kurs. In diesem kannst du Schritt für Schritt in deinem eigenen Tempo lernen. Wenn du eine Zusammenfassung oder eine Formel suchst, kannst du sie in einem Artikel nachschlagen. Keine Sorge, anders als bei langweiligen Zeitungen findest du bei uns coole Bilder und tolle Animationen, mit denen du sehr leicht und anschaulich lernen kannst. Selber ausprobieren, lautet hier das Motto. Übung macht den Meister. Jederzeit kannst du dein Wissen an tausenden Aufgaben mit ausführlichen Lösungen testen. Egal ob du schreibst, klickst, Oder aufklappst, erfährst du sofort, ob deine Lösung richtig ist. Damit du einfach von einem Inhalt zum anderen kommst, sorgen wir dafür, dass diese gut vernetzt sind. Klicke dafür auf die blauen Markierungen. Viel Spaß beim Lernen mit Zerlo.